Für eine glückliche Beziehung müssen sich beide einsetzen. Aber was spricht dagegen, dass einer damit anfängt? Na, ja, vielleicht sogar Sie? Ach, Sie glauben, Sie tun das schon lange, aber Ihr Partner macht immer noch nicht mit? Dann fragen Sie ihn oder, oder Sie doch einmal, was er bräuchte, um mitzumachen.